Nominiert in der Kategorie Unterstützung des Ehrenamtes sind das Projekt Förderung der Hilfsorganisationen in Heide. Das Ehrenamt im Zentrum. Seit Anfang 2014 fördert das Marktkaufcenter in Heide lokale Hilfsorganisationen wie THW und DRK. Die Parkflächen des Einkaufscenters werden den Hilfsorganisationen für eigene Aktionen zur Verfügung gestellt. Im Fokus stehen dabei Spendenaktionen wie Tombolas, eine Grillhütte, ein Sommerfest oder Kindertage. Doch das Engagement stärkt die ehrenamtliche Arbeit nicht nur finanziell. Dank der Unterstützung des Marktkaufscenters konnten ebenfalls neue Helferinnen und Helfer gewonnen werden. Das Projekt Freistellung von Beschäftigten für ehrenamtliches Engagement in München. Mehr als eine Pflichtveranstaltung. Die Landeshauptstadt München fördert seit Jahrzehnten das ehrenamtliche Engagement ihrer Beschäftigten. Dabei geht sie über die gesetzlichen Vorschriften hinaus. Jeder Angehörige einer Hilfsorganisation wird für Ausbildung und Einsätze freigestellt. Selbst dann, wenn nach bayerischem Recht kein gesetzlicher Anspruch besteht. Die Gleichbehandlung aller Hilfsorganisationen ich die ehrenamtlich Tätigen, fördert ihre besonderen Talente und stärkt ihre Motivation. Das Projekt Serie Unsere Feuerwehr in Braunschweig. Nicht zu überlesen. Die Braunschweiger Zeitung hat eine Artikelserie über die lokalen Feuerwehren ins Leben gerufen. Hier werden die 60 Orts- und Jugendfeuerwehren sowie aktuell 18 Kinderfeuerwehren in regelmäßigen Abständen mit eigenständigen Beiträgen gewürdigt. Die Sonderberichterstattung erfolgt zusätzlich zu normalen Artikeln über das Tagesgeschäft der Feuerwehr Braunschweig. Diese ist so ständig in der Öffentlichkeit präsent. Ihr Ansehen wächst und der Mitgliederbestand der Freiwilligen Feuerwehr entwickelt sich stabil.